Heute, am 15. März 2022, hat das BSI offiziell vor der Verwendung der Antivirensoftware Kaspersky gewarnt. Hintergrund ist, dass das BSI befürchtet, dass Kaspersky gezwungen werden könnte von Putin, die Nutzerdaten auszuspionieren oder Computer und Netzwerke, die mit Kaspersky geschützt sind, zu blockieren. Uns haben heute bereits mehrere Kundenanfragen erreicht, was wir dazu sagen. Meine persönliche Meinung ist, dass Kaspersky, äh, dass diese Gefahr eigentlich nicht wirklich besteht. Denn Kaspersky verdient im Ausland sehr viel mehr Geld als Russland selbst. Daher glaube ich nicht, dass sich Kaspersky von Putin erpressen lässt. Grundsätzlich ist es aber so, dass ich sehr gut nachvollziehen kann, dass unter der Anbetracht der aktuellen Lage man nicht Kaspersky verwenden möchte. Seit Windows 10 ist der Microsoft Defender in Windows integriert. Das bedeutet, wenn kein anderer Virenschutz installiert ist, ist dieser automatisch aktiv. Das heißt, Sie können Kaspersky GD installieren und dann ist normalerweise der Microsoft Defender automatisch aktiv. In der Schutzwirkung ist der Microsoft Defender genauso gut wie jeder andere namhafte kostenpflichtige Virenschutz. Die kostenpflichtigen Programme von, von den anderen Anbietern unterscheiden sich in der Regel eher darin, dass diese Zusatzfunktionen wie VPN, Kindersicherung, ähm, Spam-Schutz oder Backup mitbringen. Die meisten nutzen diese Funktionen aber nicht. Das heißt, sie können bedenkenlos zu dem Microsoft Defender wechseln. Die kostenfreien Produkte von Avira, AVG, Avast, Total.EV und ähnliche, die machen beim besten Willen keinen Sinn. Die Schutzwirkung ist nicht höher als die von Microsoft und Sie kriegen eher noch Werbung angezeigt oder werden ausspioniert. Dies ist zuletzt vom halben Jahr bei Avast bekannt gewesen. Falls Sie von uns ein kostenpflichtiges Produkt als Alternative zu Kaspersky haben möchten, würden wir Ihnen ESET empfehlen. Wir verkaufen seit Jahren ESET. ESET ist ein europäisches Produkt, hat eine sehr hohe Schutzfunktion. Hat die source die die meisten anderen scanner auch, und ist sehr performant. Ich danke für die Aufmerksamkeit.